Aber wir geben uns natürlich auch größte Mühe jetzt, Sie mit auf eine spannende Reise mit diesem Panel zu nehmen. Es gibt ja so unterschiedlichste Formate mit den unterschiedlichsten Zielen und Ansätzen, um PolitikerInnen dazu bewegen, ja, stichhaltige, gehaltvolle Aussagen treffen zu können. Und wir wollen so ein bisschen diskutieren, was man eigentlich dafür braucht, welche Bedeutung journalistische Standards und Interessen dabei haben, wie unterhaltsam auch dann in solchen Formaten unter Umständen Politik gestaltet werden muss, damit sie ihre Zielgruppen eben erreicht oder vielleicht auch noch erreicht und wie dann eben auch neue Zielgruppen von diesen Ansätzen profitieren können. Und das ganze Panel steht unter dem Namen Wir fragen PolitikerInnen und äh, ihr drei seid so Leute, die Politikerinnen und Politiker befragen und zwar ich fange mal mit Franziska von Campus an. Sie ist Chefin vom Dienst Video bei T-Online und. Äh die besorgte Bürgerin sozusagen auch noch. Äh, Daniel Drepper, Chefredakteur bei BuzzFeed und äh, ursprünglich auch mal Gründungsmitglied von Korrektiv, was vielleicht der eine oder andere, andere auch kennen wird, äh, gewesen. Und Wolf-Christian Ulrich, Fernsehjournalist, Moderator unter anderem beim ZDF Morgenmagazin. Und vielleicht erinnern Sie sich noch an Login, auch so ein äh, Format, das glaube ich, sogar der erste crossmediale Polit-Talk war, den es so gab im Fernsehen. Ähm, wir werden jetzt so ungefähr ein Stündchen diskutieren. Ihr, Sie habt auf jeden Fall die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen. Wir werden die Runde spätestens zum Ende hin auch öffnen. Sollte es zwischendrin auch schon eine ganz dringende Frage geben, ähm, dann gerne die Hand hoch und dann werden wir versuchen, das alle gemeinsam zu klären. Also erstmal schön, dass ihr alle bei mir seid und äh, weil wir ja über das Reden mit den Politikern sprechen wollen, vielleicht als erste Frage für euch alle: Wie stellt man eine gute Frage? An den Fernsehjournalisten Wolf Christian Ulrich. Wieso soll ich denn anfangen? <lacht> Ganz willkürlich. Hallo. Eine gute Frage ist eine informierte Frage, möglicherweise auch eine unerwartete Frage und äh, das hinzukriegen äh, ist die Kunst. Oder was ist für euch eine gute Frage? Ich eine gut Hallo? Ah. Ich glaube, eine gute Frage ist auch eine Frage, die nicht davon ausgeht, dass sie die Antwort schon weiß und nicht zu geschlossen ist. Also nicht so eine, wo du sagst, ja gut, ich kann eh nur ja oder nein sagen. Ich glaube, eine gute Frage ähm, sollte etwas hervorbringen, was einen tatsächlich weiterführt und nicht nur schon etwas abfragen, was, was vorher schon bekannt war oder von dem ich weiß, von dem ich weiß, was, was kommt, was ein bisschen an Franzis Antwort anknüpft. Und ich finde, dass häufig gute Fragen gar nicht unbedingt in so Live-Interview-Situationen gestellt werden, sondern häufig durch eine starke Vorbereitung und eine starke, starke Also im Endeffekt ein Stellen von, von Fragen aus einer, aus einer Recherche heraus und nicht so sehr aus, oh, hier ist der Politiker, jetzt muss ich mal was fragen. Und ich frage mir vorher gut, was ich eigentlich will und nicht nur, oh, da ist der Politiker, ich habe die Chance, eine Frage zu stellen, also frage ich mal irgendwas. Aber ist es nicht auch so, dass man manchmal eben dieses, gerade weil man Recherche hat, so ein Hintergrundwissen hat, man hat vielleicht einem Politiker, einer Politikerin noch nicht das entlockt, man will aber, dass er es jetzt sagt, dass ich ja schon mit meiner Frage dann ein Ziel verfolge. Ich kann ja eigentlich nicht immer nur offen sein, oder? Daniel hat ja nicht gesagt, dass es nicht darum geht, ein, ein Ziel nicht zu verfolgen. Ganz im Gegenteil, du hast ja, wenn du ein Interview organisierst mit irgendjemandem, eine, eine Vorstellung dessen, was du gerne haben möchtest. Ja? Nur, ich teile es völlig, was du sagst, die, die, also die Vorbereitung ist alles. Ja? Sonst können euch die Leute, egal ob das nun Politiker sind oder, oder Wirtschaftsmanager oder sonst irgendjemand, so können euch die Leute volltexten und ihr hört zu, es klingt schön, es sind immer geile Sätze drunter und ihr denkt, ihr habt was, aber ihr merkt gar nicht, dass sie euch von, von dem eigentlichen Punkt, von der eigentlichen Schweinerei wegziehen und, ähm, und euch in ganz andere Sphären bringen. Und das ist ja gefährlich. Das wollt ihr ja nicht erreichen. Ja, ihr wollt ja äh, zum Kern des Ganzen kommen. Und deshalb würde ich immer sagen, ähm, ist, ich, ich weiß nicht, ob es richtig ist, dazu sehr über die Technik zu reden. Und ich würde immer fragen: Was will ich eigentlich mit meinem Interview erreichen? Wo will ich hinkommen? Ja? Also, ähm, was in der journalistischen Vorbereitung ist, ist eigentlich alles das Handwerk. Ähm, was ist die Sauerei? Was ist so, wo, wo ist das hin, wo es wirklich ernst ist? Ähm, wo muss er Farbe bekennen? Äh, wo hat er was nicht gesagt, was aber inhaltlich ganz, ganz wichtig ist? Und da muss ich bohren. Und so lange bohren, bis ich ihm so auf den Sack gegangen bin, dass, oder ihr, dass er entweder mir was sagt oder dann noch am Ende nichts sagt. Manchmal ist auch das Nichtsagen. Eine starke Antwort. Ich hatte ähm, vor zwei Jahren Herbert dies das ist der jetzige VW-Chef, äh, mal morgens in der, in der Schalte und er wollte über Elektromobilität reden, weil es war München eine große Messe und VW, VW stellte irgendein Elektroauto vor und es sollte natürlich darum gehen, wie, wie toll nun Elektro mit, mit VW ist. Und ich stellte also eine Elektrofrage, weil man ist ja irgendwie höflich, aber natürlich haben alle in dieser Zeit darüber geredet, was wussten Winterkorn und Co. am 27. Juli 2015, und wussten Sie da von diesem Dieselbetrug oder wussten Sie es nicht und haben Sie die Anleger zu früh oder zu spät informiert darüber? Und ich habe ihn also dreimal auf die Kante gefragt, wussten Sie am 27. Juli 2015 abends bei Ihrem Treffen von diesem Skandal oder nicht? Und er hat jedes Mal nicht Ja gesagt, er hat jedes Mal nicht Nein gesagt, sondern er hat jedes Mal gesagt, ich glaube ich zitiere es jetzt richtig, ich bin der Überzeugung, wir haben das Richtige getan. So. Und beim dritten Mal sagt mir mein CVD aufs Ohr, okay, du bist jetzt nicht der Staatsanwalt, wir kommen ja nicht weiter, das habe ich auch eingesehen, aber ich hatte das Gefühl, dass wir mit einer gut recherchierten, effektiven Frage eine Antwort bekommen haben, die keine direkte Antwort war, aber jeder weiß, was gemeint ist und das wissen wir ja heute, wo wir da irgendwo stehen. So. Und das wissen Sie aber nicht, wenn Sie nicht vorbereitet haben und nicht wissen, wonach Sie bohren müssen. Und deshalb will ich immer sagen, die gut informierte, gut recherchierte Frage, die, die bringt euch im, im Zweifel weiter als ein Keyword, wo er einen geilen Satz bringt. Aber es so. zeigt ja trotzdem eben auch, man ist nicht gefeit vor der Phrasendrescherei. Also trotzdem läuft man Gefahr, auch super vorbereitet zu sein und dann kommt der Politiker, die Politikerin um die Ecke und hat nur Floskeln vorzubringen. Wie geht man damit um? Deswegen geht es vielleicht nicht um die eine gute Frage, sondern um viele gute Nachfragen. Also das ist für mich tatsächlich so das A und O von der guten Recherche, dass du sozusagen, du hast eine Frage, von der du vielleicht ausgehen kannst, aber entweder du bleibst dabei, so wie du, bei der einen Frage und hast auch den Mumm und auch das Standing, weil du weißt, dass da was hintersteht, diese Frage so lange zu stellen, bis du eine Antwort oder keine Antwort bekommst. Oder du merkst, okay, wir verlieren uns hier in einer kompletten Phrase, ich gehe da noch mal rein. Ah, Moment, ich erkenne das wieder, ich gehe da noch mal rein, ich beziehe mich da drauf. Das, ich glaube tatsächlich, die eine gute Frage ist manchmal gar nicht das, was dir was Hilft sein, viele gute das gute nachfragen. Interview. Was meinen Sie, einfach mal nachfragen, was meinen Sie mit Konkret, haben Sie ein Beispiel? Das verstehe ich jetzt nicht, erklären Sie es nochmal. Das ist die Lieblingsfrage der, der Journalisten, was heißt denn ja, das konkret? Ja, aber Das sind doch die Nachfragen, wenn der mit der Floske kommt. Das ist genau das, was Franzi sagt, man so, soll das mal erklären. So. Und das, das wirkt meistens schon ganz, ganz passabel, oder? Ich kann mir vorstellen, das funktioniert jetzt vielleicht ganz gut, wenn Tier Online losläuft oder auch wenn BuzzFeed losläuft und. Ähm, vielleicht eine halbe Stunde Interview vereinbart hat. Wenn es jetzt aber vielleicht gerade eine Schalte gibt im Morgenmagazin und die geht dann äh, viereinhalb Minuten, dann ist es unter Umständen ja schwierig. Also auch da steht man ja vor unterschiedlichen Hürden, die einfach auch so, so Zeit mit sich bringt. Wie kann man sozusagen damit umgehen, sowas dann auch eben einzuhegen und seine Zeit, egal ob man jetzt nur die halbe Stunde hat oder die vier Minuten meinetwegen, sinnvoll zu nutzen, um da was möglichst äh, Essentielles bei rauszubekommen. Also, da müssen Sie reingehen, ja, müsst ihr reingehen. Wenn ihr merkt, ihr habt eine begrenzte Zeit, vier Minuten, und das ist, ist ja manchmal nicht nur die Scheite, sondern es ist eine Situation, in der ihr seid, der Pressesprecher hat euch hat euch angemeldet, dann muss es schnell gehen, so zwischen Tür und Angel, aber trotzdem irgendwas wissen. Und er fängt zu erzählen und nutzt die Gelegenheit erstmal auszuholen, um ein ganz großes Fass aufzumachen, weil er weiß, damit schindet er Minuten und, ähm, und hat eine gute Gelegenheit, sich so richtig auszubreiten. Und das äh, schränkt am Ende natürlich eure Zeit für Nachfragen ein. Freundlich unterbrechen. Sagen Sie, das wissen wir alles, ähm, aber wir wollen mal genauer zu diesem einen Punkt kommen. Verzeihen Sie aber. Herr sowieso und wirklich reingehen und freundlich bleiben. Ich finde, das ist ein Punkt, über den sollten wir auch noch reden. Ihr müsst als Journalist natürlich immer ein bisschen Empathie entwickeln für euer Gegenüber. Warum sollten die euch eigentlich in diesem Moment vertrauen, egal wen ihr habt, euch jetzt die Breaking News ins Gesicht zu sagen? Ja, oder äh, euch mit euch überhaupt auf einen Streit einzulassen oder sich überhaupt von euch heraus Also ein bisschen Empathie braucht man auch fürs Gegenüber, um eine Ebene zu schaffen, auf der man sich dann auch gerne äh, unterhält und auch kritisch unterhalten kann. So. Und deshalb muss man immer, bei diesen, immer, immer, immer freundlich, aber bestimmt bleiben. Freundlich, bestimmt, äh, nachbohren und, und dazwischen gehen. Eine andere Chance habt ihr in diesen kurzen Zusammenhängen nicht. Ich glaube, das ist auch genauso der Fall bei längeren Zeiträumen, also selbst wenn man eine halbe Stunde hat, also wir haben jetzt bei Basti bewusst noch nicht viele Politikerinterviews gemacht, weil ich Politikerinterviews nur für sinnvoll halte, wenn man entweder wirklich zu einem ganz konkreten Thema weiß, derjenige, man ist so gut vorbereitet, derjenige ist, ist jemand, der wirklich was dazu zu sagen hat, der... Es ist auch ein Moment, wo man weiß, da, da, kommt, da kommt dann was rum, was, was wirklich das Thema weiterbringt. Oder man hat halt eine Person, was gar nicht unbedingt Politiker sein muss, die super spannend ist, die viel zu selten zu Wort kommt, bei der man wirklich noch mal was ganz Neues besprechen kann. Ansonsten versuchen wir das eigentlich zu vermeiden. Und wir haben aber im vergangenen Jahr in der Wahlkampfberichterstattung natürlich alle Parteien angefragt und versucht, mit denen Interviews zu führen und hatten auch zum Beispiel Sigmar Gabriel zu Gast. Und da war es so, dass wir natürlich, auch wenn es eine halbe Stunde war, als Menschen, die nicht regelmäßig Politikerinterviews äh, morgen im ZDF führen, ganz klar gemerkt haben, der hat das jetzt 400.000 Mal gemacht in den letzten 30 Jahren. Der weiß ganz genau, wie er die ersten 12 Minuten rumbringt. Und es ist so Also es ist wirklich, wirklich interessant zu sehen, wie, wie leicht einem so ein Gespräch entgleiten kann, wenn man nicht ganz krass fokussiert ist und genau weiß, was man will und perfekt vorbereitet. Ich glaube, das gilt auch für jeden, der einen Politiker oder eine, ich sag mal, Person interviewt, die sehr viel Medienaufmerksamkeit gewöhnt ist. Ich habe das letztes Jahr gemerkt, da war ich Teil des Teams, das mit YouTubern zusammen das Merkel-Interview vorbereitet hat. Und ähm, ehrlich gesagt, hätte ich da gesessen und die Merkel interviewt, ich wäre sechsmal so aufgeregt wie gewesen, also mindestens wie diese vier. Leute wie diese vier YouTuber, die eine ganz andere Medienpräsenz selber schon hatten vor der Kamera. Das heißt, da hatte man so Sachen, die, die musste man mit denen nicht besprechen. Man musste mit denen nicht besprechen, verhalte ich so achte darauf, dass du nicht nur nachnickst und äh, solche Sachen und wie, wie du deine Präsenz vor der Kamera machst und so, wenn du was nachfragst und so, auch dieses Empathie ne, vor der Kamera haben, dass du auch selber nicht der Aggressive bist, der sozusagen immer nochmal nachhakt und nochmal so, dass du selber noch positiv wirkst, das mussten wir da gar nicht machen, weil die YouTuber, das konnten die alles schon und da ging es viel vielmehr um dieses Thema, fühl dich sicher mit deinem Thema, fühl dich sicher mit deinen Fragen, fühl dich berechtigt, diese Fragen zu stellen. Ich glaube, das ist äh, tatsächlich was, was sozusagen den Nicht-Journalisten wie auch den Journalisten im Endeffekt ausmacht, dieses Sicherheitsgefühl zu haben. Nee, ich kann das jetzt fragen. Und ich will das jetzt fragen. Und trotzdem gab es ja bei den YouTubern großen Gegenwind, vor allen Dingen als es das, das erste Mal gab, als Le Floyd Angela Merkel interviewt hat, dass das ja alles eben völlig unjournalistisch gewesen wäre, man hätte nicht an den richtigen Stellen eben nachgehakt. Gleichzeitig eben hat man mal einen neuen Akteur, man hat sozusagen auch ein anderes Format in dem Sinne geschaffen. Wo seht ihr da sozusagen berechtigte Kritik? Oder freut ihr euch dann darüber, wenn sozusagen eben auch mal andere Akteure als vielleicht eben klassische Journalisten dann dazu kommen, auch ihre Fragen loszuwerden? Weil sonst muss der Journalist ja immer Übersetzungsarbeit leisten. So ist es ja vielleicht unter Umständen ein bisschen direkter. Ich glaube, man kann es, also nur aus meiner Sicht heraus, ich finde, man kann es nicht auf dieselbe Ebene stellen. Ich finde, wenn ein gestandener. Journalist mit mehreren Jahren Erfahrung und einer journalistischen Ausbildung ein Politikerinterview macht, habe ich eine berechtigte andere Berufserwartung an diese Persönlichkeit und an dieses Interview. Wenn junge Menschen mit Politikern zusammenkommen und denen Fragen stellen und das journalistisch gewertet wird, finde ich, entsteht ein, eine Schieflage in der Wertung tatsächlich, weil es kein journalistisches Interview sein muss, sondern ein Zusammenkommen und die Tatsache, dass diese Merkel-Interviews so derartig komplett jetzt mal abgesehen davon, egal wer welches geführt hat, ähm, auch nicht nur von der Hauptstadtpresse, sondern generell von Journalisten und Journalistinnen so auch angegriffen wurden, zeigt für mich auch, dass vielleicht nicht, dass wir a viel zu wenig solche Begegnungen haben zwischen Politikern und jungen Menschen, dass das so einen Seltenheitswert hat, dass diese Kanzlerin sich jemals interviewen lässt, dass man eigentlich auch neidisch und traurig ist um jeden Spot, den sie vergibt, an jemanden, der man nicht selber ist als Presse und ähm, dass man nicht dass man das auch gar nicht mehr zulässt, dass sich Politiker und junge Menschen überhaupt normal begegnen und äh, dass auch die Zielgruppe dabei nicht ganz richtig im Fokus ist, weil die Zielgruppe, zumindest des Interviews, was ich mit vorbereitet habe, ähm, nicht, erwachsene, nicht erwachsene Journalisten waren, sondern junge Menschen, die sich in, auf YouTube informieren und die darüber ihre Fragen mit eingereicht haben und diese Fragen mit in, das, in diese Gesprächssituation mit reingebracht wurden. Wie sieht ihr das? Also, ich finde den einen Punkt wichtig, dass es bei Merkel halt wirklich so ist, dass sie sehr selten Interviews gibt und sehr selten so eine große Plattform zur Verfügung stellt, wo Fragen gestellt werden können. Also, im Wahlkampf zum Beispiel gab es sicher eine ganze Reihe von Medien, die gerne mit Merkel ein Interview geführt hätten. Wir haben auch Merkel angefragt, hat auch keine Lust gehabt, mit uns zu sprechen, weil die Plattform natürlich eine wahnsinnig große ist, die sie da bekommt. Und der zweite Punkt ist, dass ich das also schon richtig finde, dass man das unter einem anderen. Fokus betrachte, dass man sagt, okay, das ist jetzt hier nicht klassisch journalistisch, das ist nicht der Spiegel macht das große Interview mit Merkel. Gleichzeitig ist aber so, wie das so vorbereitet, verbreitet, angekündigt und aufgezogen wurde, hat es ja schon eine sehr, sehr journalistische Aufmachung. Und wenn ich dann Leute habe, die sich das angucken und sagen, okay, so, so sich darüber tatsächlich informieren, wie du gesagt hast, und dann sind die Nachfragen halt entweder nicht da oder so lala, oder es ist halt so von den Themen her sehr einfach für Merkel. Dann frage ich mich natürlich, ob dann der Nutzen tatsächlich da ist, den man sich wünscht, oder ob das doch dann sehr viel näher Richtung Merkel-PR ist, als es ein klassisches Interview gewesen wäre. Zustimmung auf jeden Fall. Okay, ähm, was ich auf jeden Fall mitnehme ist, ähm, es gibt so einen Wunsch, dass also selbst wenn man jetzt ein... Ich sage jetzt mal Influencer mit ins Boot holt, um also Politik an die junge Zielgruppe zu bringen oder vielleicht auch, ich sag mal klassische Politik wieder interessant zu machen, indem man halt so jemanden dahin zusetzt, dass an den trotzdem Erwartungen gestellt werden. Dass also eigentlich das eben vielleicht nicht nur einfach so vor sich hinlaufen kann. Also wenn man einen Influencer äh, irgendwo hinsetzt und sagt, du führst jetzt das Interview mit der Kanzlerin, findet ihr schon, dass man dann erwarten darf, dass da bestimmte journalistische Standards gelten? Ich glaube, es kommt ganz stark darauf an, wie man das framet, ob man das, so wir interviewen jetzt die Kanzlerin und stellen ihr Fragen und haken auch nach und sind euer Anwalt, der Anwalt der jungen Leute, die jetzt endlich mal ihre Fragen stellen können, dann das ist schon ein sehr journalistisches Framing und dann finde ich auch, dass es journalistisch sein sollte, wenn man aber sagt, so, ja, wir machen irgendwie Quatsch mit der Kanzlerin und werfen auch noch ein paar Fragen rein, also jetzt mal ganz blöde und überspitzt gesagt, dann finde ich, braucht man überhaupt keinen journalistischen Standards da dran setzen und ich glaube, das sind so die zwei Pole, wo sich das irgendwo zwischen bewegt. Ich, ich fände es schade, wenn man sagt, also, dass ähm, sehr junge Menschen einen Zugang zur Bundeskanzlerin nur bekommen, wenn ein Influencer sie, sie interviewt. Ja? Dann haben wir älteren Journalisten auch was falsch gemacht, äh, weil wir offensichtlich ähm, Fragen nicht so gestellt haben, dass auch sehr junge Menschen mit ihrem Erfahrungs- und äh, Erlebnishorizont sich wiederfinden in unseren Interviews. Ja? Da müssen wir eben gucken, was ist wichtig, was bewegt die? Ist es der Breitbandausbau, dass sie auf ihren Dörfern kein Netz haben, um, um ähm, zu surfen oder sonst irgendwas zu machen, um ihr Startup zu gründen oder ob einfach nur Spaß zu haben oder Computerspiele zu spielen oder was auch immer. Ja? Ist es das oder sind es andere Dinge? Und da müssen wir uns fragen, warum wissen wir das nicht und warum sind wir da nicht nah genug dran, um auch in unseren Interviews mit Huschenden Persönlichkeiten diese Fragen mitzustellen. Aber zu sagen, hey, jetzt hat die Kanzlerin ein, ein, eine halbe Stunde Zeit für die junge Zielgruppe und das muss dann von, von Influencern gemacht werden oder das muss dann, also, also so zu denken, finde ich irgendwie unbefriedigend als Journalist. Eigentlich müsste ich irgendwie fragen, okay, das ist ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft und was ist deren Thema? Was läuft schief und wie können wir in deren Namen sozusagen hart nachfragen, damit sich da was ändert. Aber findet und, das statt? Ja, ich sage ja offenbar nicht zu wenigstens gibt es dieses Bedürfnis nicht, oder? Keine Ahnung. Ich glaube, dass wir tatsächlich in Deutschland in einer schon ein bisschen der Sondersituation sind. Ich glaube, es gibt andere Länder, in denen das gar nicht so stark diskutiert werden müsste, weil da Politiker nochmal einen anderen Zugang geben oder zumindest Spitzenpolitiker. Ich glaube, wir haben wirklich ein Problem mit dem Zugang zu speziell dieser Bundeskanzlerin, die da sehr restriktiv arbeitet. Ähm, ich wollte nur ganz kurz nochmal sagen, dass das Wort Interview per se natürlich journalistisch behaftet ist, aber es gibt auch Jobinterviews, die jetzt keinen journalistischen Standard haben. Und zu sagen, YouTuber interviewen die Kanzlerin ist etwas, was einen journalistischen Standard auslösen kann, aber definitiv nicht muss. Und ähm, ich glaube schon, und das einfach jetzt mal loszulösen von dieser einen Interviewsituation, weil ich auch, also ich verstehe aus journalistischer Hinsicht, dass sicher bestimmt dem einen oder anderen Nachfragen ge gefehlt haben. Ich sage nochmal aus der Perspektive von jungen Menschen, ist das, it's a fucking big deal. Es ist, du sitzt da und was muss man sich auch mal vorstellen, ne, wenn die Türen aufgehen und Merkel unter und der Tross reinkommen und das ist sowas, das kennen vielleicht Journalisten, aber das kennt auch im Zweifelsfall, der 1 Millionen Abonnenten habende Influencer nicht. Und in dem Moment ist der Influencer oder die Influencerin 21 und trotzdem ein junger Mensch und sitzt vor einer der einflussreichsten Persönlichkeiten, mit der sie aufgewachsen oder eher aufgewachsen ist in Deutschland. Und deswegen finde ich ähm, der Anspruch an eine gute Vorbereitung, ja, der Anspruch an die perfekten Antworten, die auch wir Journalisten aus dieser Kanzlerin nie rausbekommen haben und werden in dieser Zeit, die sie jetzt noch hat, den finde ich vermessen. Aber ich finde schon, dass wir vielleicht eher darüber reden müssen. Wieso ist das so eine Sondersituation? Und wieso ist das so? Wieso sind auch wir Journalisten immer wieder in der Situation, dass ihr schon sagt: Ja, wir machen gar nicht so viele Politiker-Interviews, weil das muss schon echt, ne? Muss schon echt gut funktionieren. Wie konnte es eigentlich so weit kommen, dass Politiker überhaupt nicht mehr die Botschafter sind? Dass wir uns wirklich nur noch die anderen Leute suchen und ähm, dass auch ich aus der Perspektive von fünf Jahren, die ich früher YouTube gemacht habe oder politische Formate auf YouTube, natürlich war das große Goal, einmal Merkel zu kriegen, weil der ganze Rest verblasst irgendwie dagegen und das ist ja, da stimmt doch was im System auch irgendwie nicht so ganz, oder? Also eigentlich gilt ja auch für so einen Reporter normalerweise, hol dir den Experten nur ran, wenn er dir was Neues sagen kann, wenn er dir etwas erklären kann, was du selber vielleicht nicht Kannst, dann brauchst du den. Das ist vielleicht auch sozusagen der, der Anspruch, den dann äh, BuzzFeed hat. korrigiere mich, äh, wenn es nicht so ist, ähm, dass man nicht unbedingt jemanden braucht, der vielleicht nur Phrasen drescht, wenn ich selber recherchieren kann, was eigentlich ähm, dahinter steckt. Das ist ja vielleicht gar kein schlechter Ansatz. Also die Frage ist ja auch: Brauchen wir tatsächlich eben die PolitikerInnen? Brauchen wir deren Antworten oder können wir Politik und Müssen wir vielleicht auch Politik nicht anders gestalten, um eben auch speziell jüngere Zielgruppen zu erreichen? Will vielleicht unbedingt ein junger Mensch äh, eine Angela Merkel, einen Horst Seehofer oder welchen anderen alten Menschen da auch immer stehen sehen und äh, seine Sicht auf die Welt hören? Also warum wir das so machen, dass wir so wenig klassische Politikinterviews führen, ist tatsächlich, dass wir überlegt haben, dass es schon relativ viel Journalismus gibt, der die Politik darstellt gegenüber den Bürgern, der den Bürgern zeigt, guck mal, so ist Politik, das will die Politik, das macht die Politik, darüber redet die Politik und vergleichsweise wenig Journalismus gibt, der sagt hey, das sind eigentlich gerade Themen, die man behandeln müsste, das sind Themen, die die Bürger interessieren, egal ob jung oder alt, das sind Sachen, bei denen wir als Redaktion nach langer Diskussion glauben, dass sie mehr im Fokus stehen müssten und die recherchieren wir jetzt so hart, dass wir sie als klares, gut recherchiertes Paket an die Politik herantragen können und dann die Politik auffordern, dazu Stellung zu nehmen. Und das finde ich dann wieder spannend, wenn wir sagen, wir haben jetzt ein Dokument recherchiert, was bisher geheim war oder irgendwelche anderen Sachen zusammengetragen. Und wir sagen, wie kommentiert ihr das denn jetzt? Dann fragen wir alle Parteien an, dann können die sagen, was sie davon halten. Und dann stellen wir das auch dar und erklären unserem Publikum, ja, die Linke fordert das, die CDU hat sich nicht geäußert, die SPD will das und so weiter und so fort. Das finde ich persönlich, wir sind ja auch eine relativ kleine Newsredaktion bei Buzzfeed, was wo wir einen Mehrwert leisten können, zu dem, was ohnehin schon ganz viele andere Redaktionen machen. Also ihr habt vier Themenbereiche eigentlich nur, auf die ihr euch fokussiert und äh, vielleicht kannst du die mal nennen und dann so ein Beispiel, wie eben so ein äh, Artikel von euch dann aussehen könnte, vielleicht für all diejenigen, die noch nicht unbedingt auf der Seite von BuzzFeed gewesen sind. Ja, also es gibt BuzzFeed News in Deutschland seit anderthalb Jahren. Vorher gab es nur klassisch BuzzFeed Deutschland mit Entertainment und Videos und Listicles und Quizzes. Und ähm, das News-Team ist tatsächlich, sind vier Leute, jeder von denen, jede von denen hat einen Spezialbereich. Es gibt eine Reporterin für sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch, eine Reporterin für LGBT und Feminismus, einen Reporter für Grundrechte und einen Reporter für Desinformation. Für die Aufklärung von Desinformation, muss man vielleicht dazu sagen. <lacht> äh, und äh, also klassische Geschichte ist zum Beispiel, dass ein Kollege von mir, der Grundrechte macht, der hat sich ähm, nach dem... Im Sommer diese Diskussion rund um die Lifeline, das Rettungsschiff im, im Mittelmeer entbrannt ist und als sie eine, eine Woche auf dem Meer bleiben musste und nicht klar war, warum darf sie jetzt nicht in den Hafen einlaufen und Seehofer gesagt hat, die müssen wir jetzt irgendwie vor Gericht stellen und all das, wollten wir quasi wissen, wie genau ist die Kommunikation im Innenministerium abgelaufen, wer hat das entschieden, war das Seehofer, war das Merkel? Ähm, Wer hat da wie lange verzögert und haben dann einen Antrag nach Informationsfreiheitsgesetz gestellt. Das ist ein Gesetz, das jedem Bürger erlaubt, Akten aus Behörden einzusehen und zu bekommen. Das hat lange gedauert, aber nach ein paar Wochen haben wir diese Dokumente bekommen. Und das, das aus diesen Dokumenten war mit ein bisschen Recherche und Hintergrundwissen ersichtlich, dass halt Merkel mitentschieden hat. Merkel hat quasi mit Seehofer zusammen entschieden, die Lifeline was, also, und so weiter und so fort. also jedenfalls die, die Entscheidung mitgetroffen und Seehofer hat die Entscheidung um anderthalb Tage verzögert. das hätte also viel eher entschieden werden können. Und das ist, ist, ist jetzt erstmal was, was jetzt nicht wie die, die große News klingt, die Merkel stürzt, aber es ist was, was zur Diskussion was hinzufügt und wo man dann auch sagen kann, hey, liebes Auswärtiges Amt, liebes Innenministerium, liebes, ähm, liebe Bundesregierung, liebe Parteien, wie nehmt ihr dazu Stellung, was, wie schätzt ihr das ein? Und dann daraus halt einen Artikel machen, der dann auch tatsächlich... Ähm, was Neues hat und nicht nur die Pressemeldung verbreitet, die auf allen anderen Seiten verbreitet worden ist. Ihr verwendet auch gar keine... Wir haben keine Agenturen. Nachrichtenagenturen, wir haben gar nichts, zu machen nur recherchierte Sachen. Was halt die Position ist, die wir einnehmen können, weil wir nur vier Leute sind und niemand von uns erwartet, dass wir am nächsten Morgen was auf der Seite haben, was irgendwie vier Artikel zum Thema maßen. Das brauchen wir nicht, weil niemand das von uns erwartet. Kann das nicht aber eben halt auch ein guter Zugang sein, um neue Zielgruppen zu erreichen oder eben Zielgruppen zu erreichen, die vielleicht bislang nicht so gut angesprochen worden sind, als eben das klassische Interview mit äh, großen Politikern und gerade wenn wir über junge Leute sprechen? Ich verstehe die Frage nicht so richtig. <lacht> also braucht es für einen jungen Menschen ein Interview mit Angela Merkel, braucht er das? Oder sagt er sich, wir brauche ich eigentlich nicht ich brauche ein themenbezogenes Interview. Vielleicht ist da Merkel also dann nicht die Das ist mir zu einfach. Das, er braucht natürlich alles. Und die, die Redaktion, die ich jetzt so im, im, im Blick habe, nicht nur bei uns, sondern auch Print und, und Radio und so weiter, werden immer einen Mix anbieten. Ja? Auch die Frage, die du da vorgestellt hast, es ist ja nie nur das Interview mit dem oder der Politikerin. Es ist natürlich der Experte, es ist natürlich die Geschichte, wo sie, wo sie herkommt. Der Daniel hat jetzt auch mit seinem Hintergrund von Korrektiv von eben sozusagen den investigativen Weg genommen hat sozusagen gesagt, okay, wir haben ja einen Skandal, etwas, was wirklich schief läuft in der Gesellschaft und was wir nach vorne bringen müssen. Und da haben wir ein Thema, worauf dann Reaktionen kommen müssen. Aber natürlich ist diese Reaktion am Ende eine politische Reaktion. Und natürlich kommen im, Zusammen im, im, im Zusammenhang dieser Recherche dann Experten zu Wort und natürlich kommen äh, im Zusammenhang mit dieser Recherche erst die Betroffenen ähm, zu Wort. Bürgerinnen und Bürger, wenn etwas passiert oder geschieht oder etwas zustößt Land, das nicht in Ordnung ist und wo es Aufklärung braucht. Ja. Und ähm, natürlich werden, werden in den unterschiedlichen Sendungen oder Zeitungsartikel, wenn ihr genau lest, immer äh, mehrere Ebenen drin sein, der Betroffene, der Experte und natürlich auch am Ende derjenige, der da ist, was zu entscheiden. Und wichtig ist, äh, wir reden immer nur über Frau Merkel, es gibt noch viele, viele andere Politikerinnen übrigens als die Bundeskanzlerin und ähm, die spielen auch eine ganz wichtige Rolle und äh, ja, warum sollen äh, junge Menschen auch ein äh, Interview mit Frau Merkel hören, weil sie zur Wahl gehen sollen, eine informierte Entscheidung treffen können sollen am Ende des Tages. Ja, und äh, da ist eben wichtig zu wissen, dass da nicht nur Frau Merkel ist und der Bundestagsabgeordnete, sondern dass es auch Landtagsabgeordnete gibt, dass es Ministerpräsidenten gibt, dass für viele Probleme, die junge Menschen heute haben, überhaupt gar nicht die Bundespolitik zuständig ist, sondern möglicherweise das Land. Wenn es um Schule geht, Bildung geht, Polizei geht, innere Sicherheit geht, ist es Länderzuständigkeit. Da kann ich mich äh, im Bundesrat noch so, so lange da, da mir von, von Bundespolitikern erzählen lassen, ja, wir holen jetzt Ihr fühlt euch unsicher, wir holen jetzt 5.000 neue Bundespolizisten, ist alles gut. Ja, aber dafür ist bei euch in der Stadt nichts geschehen. Das sind Ländergeschichten, Es ist ein Landesinnenminister und der stellt die Polizisten ein, zum Beispiel. Ja. Und das muss man klar machen und erklären mit jungen Menschen, wenn sie irgendwann mal zur Wahl gehen sollen oder wollen und, und wissen wollen, wer ist eigentlich zuständig für, die, für, für das, was hier schief läuft, informiert, sagen können. Also der hat seine Arbeit gut gemacht, er hat seine Arbeit nicht gut gemacht. Er ist darauf angesprochen, er hat eine gute Antwort gegeben meiner Ansicht nach oder er ist ausgewichen ja? oder er wollte sich drücken oder hat gesagt, aber die anderen. Ja? So. Und das Ganze gibt es auf der lokalen Ebene dann auch noch, wenn es darum geht, der Jugendclub, warum ist er geschlossen worden oder oder dies oder das, warum fahren die Busse nicht, warum fahren die Busse viel zu früh los zur Schule. Warum kriegt man das nicht hin, dass auch nach der achten Stunde noch ein Bus nach Hause fährt aufs Dorf? Weil ja, irgendeine kommunale Verkehrsgesellschaft mit irgendeinem Kreisrad oder was nicht klar wird. Also, an diesen, all diesen. Aber Punkten, wie macht man denn so ein Kreisrad sexy? Ja, also So, dass ich auch Lust habe. Ja, ja, ja dazu, aber es geht doch nicht immer ums Format. Äh es geht doch nicht darum, irgendwie, dass der grüne Haare hat oder, oder geile Sätze sagt, sondern müssen ja über das Problem kommen. Was geht dich das denn an? Und warum ist es jetzt gerade wichtig? Und das ist das Problem. Und wir haben so und so viele Jugendliche und Jugendliche, die, die regen sich darüber auf. So. Das ist das Problem. Und dann kommt man rein und geht man ran und sagt: So, Alter, jetzt gibt es hier einen Bedarf und was ist jetzt deine Antwort? Und dann muss man sie so lange löchern, bis man eine Antwort hat und dann muss man es weiterverfolgen. Aber meine Antwort: Ich, ich kann ja nicht so viel anfangen, dass man sagt: Ja, wie Politiker Phrasen oder so. Es ist total wichtig, für junge Menschen in Kontakt zu kommen und ähm, über den Journalisten ähm, Kontakt zu bekommen mit den Leuten, die Entscheidungen fällen, die unser Leben beeinflussen, damit wir eine, bei der Wahl eine informierte Entscheidung treffen können und nicht irgendwelchen Populisten. Sofort auf den Leim gehen. Ja. Und inwiefern braucht man dafür unter Umständen neue Formate oder sozusagen reicht das Repertoire, was es sozusagen gibt, das dafür Handwerk eigentlich Das ist alles. Sieht das der Rest auch so? Also die Online sozusagen ist ja auch eine Redaktion, die sich versucht neu aufzustellen. Du kommst eigentlich auch sozusagen aus dem YouTube Kosmos, ähm, Franziska. Vielleicht. Ich könnte mir vorstellen, da ist die Haltung vielleicht eine andere. Ich muss in meinem Kopf mal kurz zusammenfassen, was jetzt alles schon gesagt wurde zu diesem Grundthema. Also ich, ja, natürlich gibt es unfassbar viele andere Menschen, mit denen man sprechen sollte, bevor man überhaupt an irgendeine Bundeskanzlerin denkt. Komplett richtig. Ja, junge Menschen, wo ich kurz reinwerfen möchte, über was für eine Zielgruppe sprechen wir eigentlich. Ich definiere junge Menschen. Reden wir über 12 bis 14, reden wir über 12 bis 35. Also ich meine, ehrlich gesagt, es gibt glaube ich, auch öffentlich-rechtliche Medienanstalten, bei denen sind junge Menschen bis 35 gerechnet. Also oh, bis 45. Oder 45. Deswegen definiere erstmal sozusagen deine Zielgruppe. Wirklich. Bevor wir über Formate sprechen und vielleicht auch bevor wir über Handwerk sprechen, erstmal, wen willst du denn überhaupt erreichen? Und für was? Und dann musst du deine Zielgruppe definieren und dann musst du das Problem, was du auch gerade gesagt hast, wirklich genau, oder das, das Issue, das Thema, die... Ähm, aufreger -Situation genau belegen und dann überlegst du, was genau passt dazu für eine situative Formatidee. So ist mein Vorgeben tatsächlich. Denn ähm ich habe in meinem vorherigen Job tatsächlich fünf Jahre die Zielgruppe Junge Menschen gehabt und vor allen Dingen gelernt, die junge Menschen sind nicht gleich junge Menschen, sondern es gibt eben die unter 18-Jährigen, es gibt die Erstwähler, es gibt die Zweitwähler, es gibt die bis 25-Jährigen, die nämlich teilweise noch studieren, es gibt die Auszubildenden. Das muss man wirklich auch ein bisschen sich genauer angucken, wie man für was erreichen will. Und damit würde ich ehrlich gesagt immer anfangen. Und äh, die Stichfrage, wie macht man sexy, die kann Egal, wer dir sagt, dass er es beantworten kann, they're lying. Das würde ich wirklich behaupten. Du kriegst es nicht sexy, du, kriegst, du triffst entweder den Nerv oder du triffst ihn nicht. Und wenn du nicht triffst, dann musst du es noch mal versuchen. Und nur weil gibt ein es Video denn bewährte mal, die Konzepte, die, sagen wir mal, relativ neu sind, die sich aber trotzdem schon bewährt haben, wo man sagt, ah, das war wirklich in den letzten paar Jahren das war eine richtig gute Idee? Ich glaube, das ich ganz kurz sagen. Manchmal sind Dinge wichtig und nicht sexy. Ja. Das gibt es und äh, so ist unser Leben. Und trotzdem sollten wir uns manchmal für Dinge interessieren, die nicht sexy sind. So, mehr, mehr möchte ich, bitte Entschuldigung. Okay, wir halten fest, Sachen sind nicht sexy und trotzdem wichtig. Das stimmt auch, klar. Nicht alle, manche. Beispiel? Jetzt habe ich deine Frage vergessen. Ja, wir, wir waren eigentlich auch bei diesem, bei diesem sexy Thema sozusagen und was es für Formate gibt, die es vielleicht gut gemacht haben, wo man sagt, das war ein neuer Ansatz, das war modern, das war vielleicht auch jung. Ähm, und da kann man das kann man vielleicht so als so ein Leuchtturm herausheben, das war ein gutes Format, was eben über ein klassisches Interview, was vielleicht auch einfach nur ein, Inter, äh, ein YouTuber zum Beispiel führt, hinausgegangen ist. Als wir dieses Login gemacht haben 2011, da hieß es natürlich von Senderseite aus wir wollen ein Format für die jungen Zuschauer. <lacht> völlig richtig, was du sagst. Kennen alle Login oder müssen wir auch vielleicht kurz noch mal klären, wie Login also funktioniert ist egal. Das? Also es ist 2011, äh, soziale Medien, wie kriegen wir es hin, dass, dass wir eine Talkshow machen mit nicht nur Politikern, sondern einem Politiker, mehreren Leuten aus dem echten Leben, als ob Politiker nicht im echten Leben wären, ja, egal. Und also, ein Krankenpfleger, ein Polizist, noch irgendjemand. Und dann können die Leute von draußen mit, also über Facebook, unseren eigenen Chat, Twitter und so weiter, Fragen reinschicken. Und die werden Teil der Diskussion. Und wir als Moderatoren bringen die mit rein und versuchen daraus eine, eine Talkshow zu machen, die nicht nur im Studio stattfindet, sondern von allen gleichzeitig mitgenutzt und mitbestimmt werden kann. So, das war das Ding. Und natürlich habe ich gesagt, das ist was für junge Menschen, denn die sind ja Social Media affin. Und die bringen wir jetzt mit und wir versuchen auch die Themen so zu setzen, dass es das junge Menschen vor Dingen ansprechen würde und das Fatale, oder nicht das Fatale, das Interessante war, dass natürlich wir die junge Zielgruppe erreicht haben. Wir waren, ein, das war super von den, von den Quoten, was wir da auf ZDF Info erreicht haben in diesem Segment, aber uns haben auch sehr, sehr viele ältere Menschen zugeschaut, bis zu Senioren, die uns geschrieben haben, wir finden es das super, dass es endlich mal eine Talkshow gibt, wo Politiker anders reden, als in anderen Talkshows reden. So. Das hat ja natürlich damit zu tun, dass diese Konfrontation mit Social Media in dem Moment neu war, das hatten die noch nicht so, so oft, so. das war unerwartet, dass die Konfrontation mit, mit Leuten, die, die aus Betrieben kommen und so weiter und nicht jeden Tag Kontakt zu, zu Politikern haben, dass da in unerwartete, interessante Situationen gekommen sind und so weiter und, und dass die in diesem Kosmos anders natürlich geredet haben, als sie es in einer klassischen Talkshow getan hatten. Aber das ist von bis... Also, es ist nicht nur so, dass es junge Leute zu interessieren hat, sondern auch, dass ältere Leute bis zu Senioren das große Bedürfnis haben, ähm, solche Leute anders reden zu hören, es erfrischend finden und dann etwas Neues dabei lernen. Ich erinnere mich an etwas, was äh, Franziska und ich besprochen haben, schon bevor wir diese Diskussion sozusagen angegangen sind. Und zwar hast du mir auch gesagt, man muss PolitikerInnen in einen, ja, vielleicht auch in einen anderen Kosmos, in ein anderes Setting bringen, damit sie anders reden. Ähm, vielleicht kannst du das nochmal wiedergeben, was du damit gemeint hast. Ich muss kurz ähm, überlegen. Ich glaube, was ich meinte ist, dass es ähm, tatsächlich schon hilft, wenn du Leute, um bei dem bewährten Merkel-Beispiel zu bleiben, was diese Runde begleitet. Äh, einer der größten Vorwürfe an Le Floyd beim ersten Merkel-Interview war, dass er sich in ihr Setting begeben hat, dass er es im Bundeskanzleramt geführt hat, sie saß, dass er mit dem Rücken zur Wand saß, sie saß vor diesem großen Fenster und war quasi die Queen ihrer selbst äh, in ihrem Zuhause. Ähm, und ganz oft hast du halt die Situation, wenn du mit Politikern sprichst, dann erwischst du sie halt im Bundestag oder in der Bundespressekonferenz äh, den Sprecher. Oder du hast sozusagen so sehr, du hast einfach Situationen, die total typisch sind. Und manchmal hilft es schon. Ich habe mal ein, ähm, das war ein tatsächlich, ich glaube, australisches Format, ich krieg es nicht mehr genau zusammen, gesehen. Da sind sie mit zehn Politikern ins Gym gegangen. Ich fand. Man kann sicher über den Mehrwert streiten. Ne? Man kann sicher darüber streiten, muss ich zugucken, ob, äh, ob Politiker sich einen abspitzen auf dem Laufrad. Aber ich fand das irgendwie lustig. Es ging lustig. um Sexiness. Es ging um <lacht> Manche Sachen müssen sexy sein übrigens. Ähm, aber das, war irgendwie, da das, das, das Gym war tatsächlich nur das Setting. Und äh, die sind irgendwie immer so ihre normalen Programme durchgegangen. Und dann gab es halt an jedem Ding noch eine Frage. Und zwischendurch haben sich aber so spontane andere Fragen ergeben. Auch so irgendwie die eine... Boah, fragt mich nicht, wie das australische Politikersystem funktioniert und ich weiß auch nicht, welche Abgeordnetenrolle die hatte, aber die wurde dann irgendwie zwischendurch mal kurz gefragt, ähm, wann sie eigentlich da mit dem Sport angefangen hat und dann hat sie gesagt, das war für sie anfangs ein Stressabbau, als sie angefangen hat, ähm, öffentliche Politik zu machen und äh, die ganze Zeit sozusagen von außen auch angegangen wurde und sich sozusagen man muss sich ja dann auch rechtfertigen fertigen und sie hat gesagt, sie hat dann angefangen, dreimal die Woche ins Gym zu gehen und dann viermal, einfach nur, weil sie gesagt hat, sie braucht so einen Ort, wo sie irgendwie mal den Stress loswerden muss. Es, es ist keine große Erkenntnis, aber es war, es war ein sehr menschlicher Moment. Und es hat mir gut gefallen. Deswegen manchmal, glaube ich, gibt es äh, situative Situationen, in die man Leute setzen kann, die, die man sonst nur in einem sehr klassischen Setting kennt. Das meinte ich. Und das ist tatsächlich was, was man mit Politikern oft noch wenig macht. Wenn man jetzt also bei den, bei den jungen Leuten bleibt, ähm Wäre das dann also auch sie eben dorthin zu bringen, wo es interessant ist, wo es spannend ist eben für junge Menschen? Also zu sagen, wir gehen jetzt eben, was ich zu der Bushaltestelle, wo mein Bus zur Schule nicht fährt, und versuchen dann da mal zu reden, um sozusagen nicht sozusagen das vertraute Büro mit meinem Sessel äh, im Bundestag zu haben oder Bundestag wäre es noch nicht der Kreistag. Ähm, ist das hilfreich? Vielleicht. Ähm, weiß ich nicht. Also ich, ich, ich wir haben das im letzten äh, Bundestagswahlkampf versucht, so Sachen zu kombinieren, dass man sagt, man macht irgendeinen Quatsch mit einem Politiker. Und das gucken sich dann ganz viele Leute an und wir hoffen, dass sie sich dann das Interview, wo wir über andere Sachen reden, auch noch angucken. So, und das hat teilweise funktioniert und teilweise nicht funktioniert. So, als Beispiel, wir haben mit Sigmar Gabriel, der hat irgendwie 23 Flachwitze vorgelesen. Das haben sich halt 600.000 Leute angeguckt, weil es halt total abstrus war, dass der Außenminister Flachwitze vorliest. Das Interview mit ihm haben wir am Ende nur 70.000 Leute gesehen. So, ist 70.000 jetzt gut oder schlecht? Wir waren gerade neu. Keine Ahnung, wir fanden es ganz gut, aber es haben halt nur ein Zehntel von den Leuten gesehen, die die Flachwitze geguckt haben. So, ist das jetzt doof? Haben wir einen Fehler gemacht? Weiß ich nicht. So Mit Dietmar Bartsch haben wir zusammen russische Soljanka gekocht, weil es halt so ein bisschen so eine Anspielung auf die Linksparteien hin und her. und Das war dann irgendwie, das war nicht live, weil das war zu aufwendig gewesen, haben wir dann irgendwie so ein 15-minütiges Video draus geschnitten, wie er mit uns Suppe kocht und über die Linkspartei redet. Das war weit, lange nicht so erfolgreich wie die Flachwitz von Sigmar Gabriel. Also wir haben auch jetzt keine Lösung gefunden. Aber, aber vielleicht auch weil Dietmar Bartsch dann auch wiederum ja, gut, ne? weniger ist bekannt ist, ist auch auch als Sigmar Gabriel. Als der Außenminister, der genau auch irgendwie sehr laut ist manchmal. Und ähm, ja, deswegen. Ähm, äh, weiß ich es auch nicht, aber ich finde es zumindest gut, es mal so zu probieren und zu gucken, was kann man eventuell machen, um das doch ein bisschen sexier zu, zu machen. Oder also, vielleicht auch das passt natürlich auch nicht immer, aber ja. oder vielleicht auch erstmal Aufmerksamkeit für die Personen zu generieren, oder? Ja, ich bin, äh, aber das habt ihr ja wahrscheinlich schon gemerkt, jetzt nicht so ein großer Freund übers Format immer zu kommen, sondern äh, ich bin ein großer Freund übers Handwerk zu kommen, aber, ähm, ich meine, es, gibt ja, es, gibt ja, es fängt ja schon bei ganz kleinen Sachen an. Interviews, du deinen Gegenüber im Sitzen oder im Stehen? Ich würde jedem raten, immer ein Interview im Stehen zu machen, weil die Leute dann wacher sind und sich nicht zurücklegen und nicht so bräsig werden, sondern sie müssen ein bisschen mehr alert sein. Das, das ist frischer und dann denken sie anders. Wir haben habe Interviews im Gehen geführt. Schwierige Sache. Manche Leute äh, kontemplieren dann, werden dann lockerer, fühlen sich, fühlen sich mehr zu Hause und, und, und reden besser. Für manche Leute ist das... Ist das schwierig und die mögen es bleiben dann immer wieder stehen. Und wenn du drehen willst und eine G-Situation drehen willst und bleibst immer wieder stehen, dann ist dein Kameramann nicht glücklich. Also es ist immer ein bisschen schwierig. Ne? Es gibt ja inzwischen natürlich auch viele, die ganz genau wissen, wenn sie, wenn sie in solche Situationen gebracht werden, wir gehen jetzt zu Sanka essen ich meine, wir haben das ja auch in einer Sendung in einigen Formaten, wir gehen jetzt auf den Sportplatz, wir machen das, die ganz genau wissen, aha wunderbar, jetzt kann ich diese, diese und diese Seite von mir öffentlichkeitswirksam präsentieren, die Leute wollen im Wahlkampf immer noch so die persönliche Geschichte mit haben. Ne? das kann ich jetzt gut platzieren. Also muss man auch aufpassen, dass man sich dann nicht gemein macht mit deren, mit deren Ziel, dann einen guten Wahlkampf zu machen zum Beispiel. Mhm. Und das ist eben das, was ich meine, wenn ich sage, das Format, klar, man kann vielleicht versuchen, über, über so kleine Dinge ähm, einen anderen Kosmos zu schaffen, aber es, es bringt dich nie von der Verpflichtung weg, zu gucken, was ist dein Thema, wo willst du ran, bist du so gut vorbereitet, dass du den hier noch wirklich nageln kannst dann und aus dieser Situation heraus dann auch ein, ein etwas Gutes rausholen kannst. Freundlich aber bestimmt dahin gehen, wo es weh tut. So. Gleichzeitig gibt es ja immer wieder und vor allen Dingen so auch in den letzten Jahren den Vorwurf an äh, vor allen Dingen politische Journalisten, sie würden ja ähm, aus dem Elfenbeinturm heraus schreiben und eigentlich sind auch alle nur so die Superexperten. man stellt auch nur noch die super Fragen, die die, die die einfachen Leute ähm, oder auch junge Menschen gar nicht mehr so abholen. Ähm, wie bringt man sozusagen eine einfache Erzählweise zusammen mit, wir machen jetzt trotzdem keinen platten Journalismus? Ich bin ein ganz großer Fan von einer klaren Sprache. Er ist ein, ohne, ohne, am besten ohne Fragen, Fremdwörter eine klare Sprache. Ich bin ein ganz großer Fan von einer aktiv, kein Passiv verwenden. Passiv wird wahnsinnig gerne verwendet. Warum? Da muss man nämlich keinen Verantwortlichen im Satz haben, kein Subjekt im Satz haben. Ja. 300.000 Leute wurden umgebracht. <lacht> mich interessiert natürlich, wer war, der, wer war der, der Schuldige? Aber wenn ich mich auf diesen Sprech einlasse, dann habe ich richtig was falsch gemacht als Journalist. Und ähm, was hast du noch gefragt? Wie man sozusagen es schafft, eine einfache Erzählweise ja, ja, genau. ähm, zu etablieren, ohne platt zu sein. Platt äh, ich weiß nicht mehr, was, ja, genau, was ich sagen wollte. Ich glaube, ich wollte sagen, <lacht> dass die einfache Erzählweise eigentlich der beste die, äh, mit zu den besten Herangehensweisen an, an solche Gespräche äh, ist. So, Das ist, muss überhaupt gar kein Nachteil sein, sondern im Gegenteil, das kann dich dazu befähigen, mit, mit sehr klaren, einfachen Fragen zum, zum Kern des Problems zu kommen. Ich glaube, die Leute verwechseln oft einfach mit ähm, oberflächlich. Und also, mir ging es immer so, und ich würde nicht sagen, dass alle Videos, ähm, die ich bis dato produziert habe, immer die einfachsten waren oder vielleicht auch immer nur die perfekte, klare Sprache gefunden haben. Aber du musst unfassbar viel wissen, um es richtig runterzubrechen. Weil nur, wenn du alles, möglichst alles recherchiert und jeden Winkel gefunden hast und mit jeder Person gesprochen hast, dann bist du auch sicher genug, den kurzen Satz draus zu machen. Und es gibt einfach, ähm, es gibt so Themen, äh, wie, ich hatte bei MESH ein Newsformat, ähm, das hieß BrainFed, MESH Collective hieß das Projekt, für das ich vorher gearbeitet habe, Forty Online. Und wir haben bei BrainFed in drei Minuten drei Themen erklärt, über drei Jahre lang. Das heißt, du, du, musst, du musst auch Mut zur Lücke haben. Du musst auch wissen, was kannst du rauslassen, ohne dass du wirklich, keine Ahnung. Den, den, die Verschwörungstheorie anzettelst. Gut, macht man im Internet immer, aber ähm, du musst wissen, du musst dir sicher sein, wie schreibe ich mein Skript auf einer Seite, sodass das Wichtigste drin ist, dass der Satz klar ist, ohne dass der Satz über 60, so wie du es auch schon gesagt hast, ne? dass es äh, über 60 Zeilen und über 40 passiv Ausreden und ohne klar zu benennen, worum geht es hier eigentlich. Aber du musst dir auch völlig bewusst sein, du wirst nicht alles erzählen können. Und das musst du rauslassen. Dann, wie schafft man das dann wiederum, wenn man eher so aus der investigativen Ecke kommt, wo man sich ganz besonders tief reingewühlt hat? So will ich es vielleicht mal nennen. Geht das, das überhaupt sehr, noch? Das ist jetzt sehr weit weg von der Interviewfrage. Aber also ich finde das total den wichtigen Punkt, den Franzi gemacht hat, dass man halt, je besser ich Bescheid weiß, desto einfacher kann ich formulieren. Es gibt halt sonst nicht die Möglichkeiten, eine Sache auf drei Sätze runterzubrechen, wenn ich nicht genau weiß, was der Kern ist. Und, und auch, ähm, nicht, nicht mit Sicherheit weiß, dass ich den richtigen Schuldigen benennen kann. Also das ist ja ganz häufig so, dass man halt, äh, dass man halt tatsächlich, tatsächlich ganz, ganz lange braucht, um die letzten Passivkonstruktionen irgendwie rauszuschleifen. Raus äh, ähm also ich glaube deshalb, dass ich so gerade Investigationen zu, zu einer besonders klaren und besonders einfachen und besonders auf den Punkt bringenden Sprache und Vermittlung eignet, zumal man ja, wenn es gut läuft, auch dann all das mitbringen kann, was den Leuten dann es leichter macht, das Ganze zu glauben, weil man hat ja dann die Dokumente und man kann transparent machen, mit wem man gesprochen hat, wenn man gut gearbeitet hat und man kann auch klar benennen, wie man mit den Leuten gesprochen hat. Das finde ich häufig, danach können wir wieder zu den Interviews zurückkommen, aber das finde ich häufig in Texten schade, wenn dann steht ja... Ähm, keine Ahnung, sagte XXX zu, zu dem Medium, und dabei war es aber eine E-Mail und er hat es gar nicht gesagt, sondern geschrieben oder im Gespräch mit, aber dabei war es ein Telefonat und man hat sich gar nicht getroffen oder irgendjemand sagt auskreisen, Kreisen. Wir hatten eine Situation vor, ein paar, vor, vor, vor, vor einiger Zeit, was mich total geärgert hat, da wir eine. E-Mail von der Pressestelle von der Partei bekommen, wo wir dann halt geschrieben haben, ja, laut der Pressestelle von der Partei haben sie das und das geschrieben. Dann haben wir angerufen und gesagt, nee, wir haben noch in der E-Mail geschrieben, das soll nur aus Kreisen sein, so, das darf nicht hier klar sein, dass es von der Pressestelle kommt, weil dann kriegen wir Ärger mit denen und denen und dann haben wir gesagt, das können wir nicht machen, wir können noch nicht eine E-Mail von euch bekommen und dann schreiben wir aus Kreisen, wie also das, da, da sind wir wirklich dann auf eurer Seite und nicht mehr auf der Seite des Publikums. Dann haben wir es halt komplett gelassen, haben es rausgenommen, weil sie, sie tatsächlich wir versprochen, also Sie haben quasi die Bedingungen gesetzt, ihr dürft es nur veröffentlichen, wenn. Und Dann haben wir gesagt, komm, das ist so eine kleine Sache, da müssen wir uns erst mit denen nicht anlegen. Zweitens haben sie eigentlich im Kern recht, sie haben uns das nur unter der Bedingung gegeben, haben es rausgenommen. Und am nächsten Tag war es in einem halben Dutzend Medien, wo drin stand, auskreisen, genau die gleiche Formulierung. Und ich wusste genau, ihr habt eure, ihr Publikum, euer Publikum verarscht, weil ihr habt es nicht auskreisen, ihr habt es von der fucking Pressestelle. So, und solche Sachen finde ich total wichtig, das jetzt, wie gesagt. Geht nicht mehr so sehr ums Interview, aber so um diese klare Sprache und dieses klare, was machen wir ja eigentlich und wo kommt das her und wieso machen wir das und was ist der, die Basis davon, das finde ich wahnsinnig wichtig. Aber das ist ja so ein Punkt: nicht Nutzerinnen und Nutzer oder Rezipienten äh, verarschen, weil das ist ja schon was, was wir in den letzten Jahren auf jeden Fall erlebt haben, dass es auch immer wichtiger wird, eben genau diese, also die Leserinnen und Leser, die Nutzerinnen und Nutzer, die Zuschauerinnen und so weiter und so fort, einzubeziehen in das, was man da eigentlich macht. Also sozusagen von daher ist doch auch die Gewichtung, sozusagen, dass ich den Anspruch habe, ich verarsche euch nicht, ich sage euch ganz genau wie es gewesen ist, eigentlich doch noch ein Stück weit höher als vorher, oder? Ich wollte noch mal ganz kurz was äh, zu haben, weil ich äh, gerade gesagt habe, ich habe was vergessen, was ich sagen wollte, das also, wollte ich noch kurz anführen. Das ist mir <lacht> eingefallen nicht halt so wichtig, weil du gesagt hast, Elfenbeinturm. Mhm. Und weil ich de den Eindruck habe, dass es vielen äh, im ganzen Land gerade so geht, also was hier in, in Berlin passiert, äh, zwischen dem politischen Journalismus und den Politikern, das mhm. hat nichts mehr mit uns zu tun. Es ist abgehoben und so weiter. Ich glaube, das hängt unter anderem damit zusammen, dass wir zu viel über Strategie reden in Gesprächen und zu wenig auf die, auf die politischen Kernfragen, die dann eben auch rückkoppeln mit den Erlebnissen der Menschen in den Dörfern, in den Städten ganz, ganz Deutschland. Und äh, das ist leider so eine Tendenz ist, von, äh, von Hauptstadtjournalisten auch schnell mal, die politische Frage zu stellen, ja, wo führt das denn? Welche Koalition kommen denn jetzt zusammen? Schädigt das die Macht der Kanzlerin? Ähm, äh, Setzt sich jetzt dieser Flügel eher durch? Ja? Was bedeutet das jetzt, wenn? So, ja. Es spielt sich alles schön äh, in diesem parlamentarischen Raum und diesem, diesem Gefühlsgemenge äh, statt und kommt aber nicht dahin, wo es eigentlich hingehört. Nämlich zur Frage, also, was heißt es jetzt für, die, äh, für ABC in Stadt XYZ? Welche, welche konkreten inhaltlichen Auswirkungen hat das? Da sollten wir, und da sehe ich eine große Aufgabe übrigens auch für junge Journalisten und Journalisten. Ähm, es geht nicht immer nur darum, hier irgendwie in der Hauptstadt ähm, den Puls am Parlament zu fühlen. Es geht ganz oft darum, einen, einen verdammt guten Lokaljournalismus zu machen. Ich glaube, das ist eines der, der großen Probleme, äh, die wir derzeit haben, was mit dem Medienstab und so weiter mit zusammenhängt. Und deshalb sind Interviews auch so, so wichtig, weil äh, Gespräche führt mit den Leuten, die vor Ort ähm, Dinge entscheiden. Und äh, diese Techniken sind nicht nur wichtig für, für das Kanzlerinnen-Interview, sondern für diesen Punkt. Und man wird es euch danken an der Basis, weil dort Probleme jeden Tag spürbar und erfahrbar sind. Und die Leute merken, aha, das hat etwas, Politik hat etwas mit uns und unserem Erleben auch zu tun. Und da kommen ja eigentlich auch wieder die Nutzerinnen und Nutzer ins Spiel, die unter Umständen eben rückkoppeln, die Feedback geben und dann auch die Möglichkeit bekommen, oder im Idealfall die Möglichkeit bekommen, also auch mitzugestalten, was für Themen eben in einer Sendung, auf einem Nachrichtenmedium und so weiter und so fort landen. In wie stark bezieht ihr das mit ein in eure Arbeit? Also es wird wahrscheinlich so ein bisschen, also ich kann das ganz mal, die Sendung von Tal21 bei uns zum Beispiel ähm, lebt mit davon, dass sehr, sehr viele Menschen die Sendung kennen und äh, sehen Zuschriften und sagen, ich habe hier das noch, ähm, bei uns trägt sich das Skandalöse vor, da müssen wir mal hinschauen, da läuft irgendwas schief und so und ich nehme an, dass das bei Korrektiv teilweise auch so ein, paar, äh, so ein Fall war, so. Andererseits, heißt also ich meine, ich erinnere mich an irgendeine Bundeswahl ich glaube vor Bundestagswahl vor zwei oder drei Jahren, wo man gefragt hat, was sind das, die wichtigsten Themen, um die es gehen soll in den, in den Gesprächen. Und dann wurde hochgejatzt ge, auf den Online-Plattformen, äh, Online wo er abstimmen konnte. Cannabis. Ja? Ihr müsst unbedingt über Cannabis reden. So. Das ist das höchststehende politische Thema, über das ihr also im, im Kanzlerduell reden müsst. Äh, ja, und äh, ist es das? Ich weiß es nicht. Ich bin nicht ganz, ganz sicher. Sicherlich für, für manche schon, äh, vielleicht nicht für alle. Also was, wenn du aufrufst dazu und sagst, wir haben das auch gemacht in Sendungen, was, über was wollt ihr reden, worüber sollen die, die Sendungen sein, ähm, welche Themen man das bei, bei Login zum Beispiel gemacht, das ist interessant, das ist sehr gut, ja, weil man dann doch viel, viel Feedback bekommt. Am Ende aber, und das ist auch unser Job als Journalisten, äh, es gibt es eine Redaktion, die entscheiden muss, wofür wo kriegen wir, also was ist, steht hoch, ähm, was ist relevant, wozu kriegen wir auch eine gute Sendung zusammen. Ähm, und das ist, that's our job, oder? Lieg ich da falsch? Also, ich würde tatsächlich nur ergänzend sagen, ich glaube, es ist tatsächlich der Mix. Ich glaube, es ist, ähm, du brauchst ein redaktionelles System, was dafür sorgt, dass du informieren kannst. Und dass du in der Lage bist, als Redaktion zu entscheiden, wie informieren wir, wie sind wir in der Lage, diese Informationen aufzubereiten, sodass der Bürger oder der Leser oder der User da draußen ähm, das auch mitbekommt, worüber wir informieren. Aber tatsächlich gibt es schon immer, es gibt ja nicht nur immer mehr Kanäle, über die du Informationen kriegst, ob das jetzt Social ist oder Kommentarspalten oder E-Mails, sondern es gibt auch, und das, ich bin jetzt erst seit acht Monaten bei T-Online, aber ich habe das vorher auch und ich erlebe das auch auf, ähm, als besorgte Bürgerin auf Facebook extrem stark, es gibt halt immer mehr Leute, die sich auch mit einbringen und sich da mal so richtig darauf einzulassen und zu gucken, was, was bringen die eigentlich mit ein, das ist... Ähm, Manchmal extrem nervig und ganz oft auch Blödsinn. Aber gar nicht, also gar nicht mal so dieses nur rausrufen und sagen, was wollt ihr, weil dann hat man wieder so eine Forderungshaltung, sondern dieses auch mal gucken, wie reagieren die Leute auf einen bestimmten Artikel, auf ein bestimmtes Video, auf ein bestimmtes Thema, was ich setze, und sich daraus wieder so den Input ziehen zu, weil du dann erst merkst, was hat euch gefehlt? Oder woran regen die sich wirklich auf? Und ähm, also ich habe tatsächlich äh, unterschiedliche Beispiele, aber ich habe irgendwie als besorgte Bürgerin das immer wieder, gemerkt an Kommentaren, wenn ich ein Video gemacht habe über ein Thema, was was irgendwie einfach mal ein Thema war, eine Verschwörungstheorie, dann kam so viel Feedback zu bestimmten Sachen, wo ich dann so richtig clustern konnte, ah, okay, da ist ein richtiger Bedarf, da konnte ich dann zurückverfolgen, oh, da wurde ich in den Facebook-Gruppen geschert, ist ja total interessant, okay, das heißt, dazu gibt es vielleicht noch kein Thema und dann guckst du dir auf YouTube mal an, unter welchen Empfehlungen du auf einmal auftauchst und dann merkst du erst so, ah, okay, da gibt es ja eigentlich noch ein viel größeres Thema, das gucke ich mir jetzt mal an. Also ich glaube, dass sozusagen dieser, dieser Dialog und dieses Zurückverfolgen, wie werden meine Sachen rezipiert, schon eine richtige Rolle spielen kann. Und es ist äh, manchmal auch wahnsinnig nervig, sich auch mit dem User darüber zu streiten, wenn man zum Beispiel, was mir immer wieder auch passiert, wenn man ein Thema über die NASA macht in Videoform, kriegst du sehr viele E-Mails, die sich damit beschäftigen, dass, äh, dass das ja alles ähm, nicht ganz wahr ist und äh, gelogen und dass die NASA die besten Computerprogramme in der Welt hat und deswegen das alles nur faked und da draußen ist ja gar nichts oder wahlweise da draußen ist alles, aber wir sind da gar nicht. Und solche Unterhaltungen sind sehr anstrengend und auch nicht welche, die man immer führen sollte. Aber irgendwie ist es ja schon interessant, sich kurz mal. Also bei mir triggert das schon immer so einen Moment, wo ich überlege: Naja, ist da was dran? Sollte ich da mal kurz drüber nachdenken? Sonst doch nicht. Gibt es uns doch nicht. Nein, aber so dieses: es, es triggert in mir tatsächlich etwas, worüber ich überhaupt nicht vorher nachgedacht hätte, ich würde Sachen nicht so in Frage stellen. Und das finde ich schon spannend in so einem User-Dialog. Ich würde gerne nur einen Aspekt hinzufügen: Und zwar ähm, haben wir schon den Eindruck, also. Einerseits im, im Entertainment-Team von BuzzFeed gucken wir sehr genau darauf, so wie reagieren die Leute auf bestimmte Themen, was sind Signale, was interessiert die Leute sehr, was will unser Publikum, und, um dann da mehr zu machen. Gar nicht so sehr, oh, das hat gut geklappt, jetzt machen wir was Neues, sondern eher so, das hat gut geklappt, da machen wir mehr von, das scheint irgendwie anzukommen, das gibt den Leuten irgendwie ein gutes Gefühl. Und bei News ist es nochmal so, dass wir ähm, versuchen, uns als Redaktion sehr, sehr Transparent zu machen und sehr präsent auch zu sein. Also, wir verlinken unter jedem Artikel zu so einer Seite, wo, wir, wo sich alle Reporterinnen und Reporter vorstellen, was ihre Haltung zum Journalismus ist, in welchen Organisationen sie Mitglied sind, was, warum sie ihren Schwerpunkt so bearbeiten, wie sie ihn bearbeiten. Also, dass wir sehr nah sein wollen und auch erreichbar und jeder hat seine E-Mail-Adresse. Anders als Frau Merkel? Ah, ja, vielleicht anders als Frau Merkel, <lacht> genau. Und, ähm, wir haben zum Beispiel auch alle zwei Wochen nehmen wir eine neue Episode von unserem Podcast auf unterm Radar, wo wir tatsächlich sehr viel darüber sprechen, was für Fehler haben wir gemacht, warum haben wir uns so entschieden und nicht anders, wie hätte man es anders machen können, also sehr versuchen, so ein bisschen therapiemäßig über unsere redaktionelle Entscheidung zu sprechen und ähm, dann, ich habe das Gefühl, dass das häufig auch ganz gut klappt, weil wir zum Beispiel auch ähm, bei größeren Themen dann versuchen, aktiv Leute einzubeziehen. Also wir haben zum Beispiel jetzt eine Umfrage gemacht zum Thema Gewalt gegen LGBT im Alltag. Wie häufig müssen Schwulen, Lesben, transsexuelle und intergeschlechtliche Leute immer noch mit Gewalt im Alltag umgehen? Und es haben tatsächlich 650 Leute mitgemacht und das, sind, das war so eine gute Erfahrung für uns, weil wir daraus jetzt eine ganze Reihe von Artikeln und verschiedene Aspekte des Themas aufgreifen können, die uns vielleicht vorher gar nicht so bewusst waren. Wie seht ihr eigentlich eure Rolle als äh, Medienmacherinnen? Seht ihr da auch eine gewisse Bildungsfunktion? Wir sitzen nun halt eben auf einer Konferenz, wo es vor allen Dingen auch um, um Bildung geht, dass ihr da einen Auftrag, also klar, wenn man im ZDF ist, hat man einen Bildungsauftrag, wenn man im öffentlich-rechtlichen ist, aber ähm, seht ihr das auch so, dass ihr einen Bildungsauftrag habt? Und wie, inwiefern kann man den auch immer ausführen, wenn es zum Beispiel so schwierig ist, äh, Politiker in, äh, ans Mikrofon zu bekommen? oder zum Gespräch einfach nur? Ich kann das tatsächlich nur sehr persönlich für mich beantworten. Das liegt aber daran, dass ich fünf Jahre politische Bildung gemacht habe. Deswegen, ich glaube, ich könnte es nicht so perfekt trennen. Ich glaube schon. Das, also ich fühle mich schon einem gewissen Bildungsauftrag verpflichtet, in der Hinsicht, dass ich finde, zu Bildung gehört, erklären. Zu Bildung gehört, dass du Sachen verständlich machst. Das ist auch ein Grundprinzip des Journalismus, dass wir Sachen verständlich machen, dass wir Sachen runterbrechen, dass wir Sachen zugänglich machen, was du auch eben gesagt hast, dass man möglichst transparent damit umgeht. Deswegen glaube ich, dass man das nicht so stark trennen muss. Also ich, bin, ich sehe mich nicht als Pädagogen oder Pädagogin. Ähm, nicht als moralische Belehrerin tatsächlich, aber ähm, ich glaube schon, dass es mitbildend ist, wenn man den Leuten vernünftig aufbereitete Informationen liefert. Sei das in einem gut gemachten Interview, sei das in, einem, in einer transparenten Recherche, sei das in einer äh, schnellen Schalte, in der ich in vier Minuten mit Gabriel dann doch verstehe, was er eigentlich mit dem letzten Polteranfall gemeint hat. Ich glaube, das ist alles Bildung. Das ist alles Teil von Bildung und vielleicht sind wir uns nicht immer genau der Sache bewusst, gerade im Bereich junge Menschen, dieser große Bereich, dass wir das schon auch mitmachen und dass wir das jeden Tag mit den Sachen, die wir da raussetzen, noch mitbedenken sollten. Um es moralisch noch mal kurz rauszurauen. Also ich, äh, ich mache den Job als Journalist auch, weil ich gerne was zum Positiven verändern möchte. So, und das, ist auch so, das kann man auch, wenn man sich mal zwei Sekunden anguckt, warum was hinter korrektiv steht und was quasi der die Grundhaltung von korrektiv ist oder wenn man sich dieses über uns bei, bei Buzzfeed anguckt, bei Buzzfeed Deutschland, so dass da legen wir schon sehr genau da, warum wir das eigentlich machen und dass wir einen Mehrwert bieten wollen und dass wir Sachen voranbringen wollen und dass wir sonst könnte ich halt auch was komplett anderes machen, wo es nur ums Geld verdienen geht, wie zum Beispiel neue äh, Smartphones ähm, bewerben oder Ähnliches, so das kann man machen, das ist alles in Ordnung, aber das würde mich als Job jetzt nicht befriedigen und deshalb bin ich froh, dass ich Journalist sein kann. Und das Zweite ist, dass ich schon auch glaube, dass in den letzten Jahren oder in den vergangenen Jahren immer mehr das Gefühl bekomme, wie wichtig, dass es wichtig ist, zu erklären, wie Journalismus funktioniert und was hinter diesen Geschichten steckt und warum wir Sachen machen, wie wir sie machen und was wir vielleicht auch nicht gut gemacht haben und, ja, und, und wie so Sachen zustande kommen. und das, ist halt, das sind halt einmal, dass man in Texten, was wir gerade schon ein bisschen angesprochen haben, sehr deutlich macht, wo was herkommt und wie was funktioniert hat und was man auch vielleicht nicht weiß. Aber auch dass zum beispiel dieser podcast den wir jetzt machen beispiel gibt es auch ganz viele andere formate und ähnliches wo man wirklich m, hoffentlich einigermaßen unterhaltsam darüber erzählt was eigentlich dahinter steckt und das ist mir ein anliegen weil man doch schon immer häufiger ja, mittlerweile hört dass das alles irgendwie nur scheiß ist und irgendwie alles gelogen und überhaupt und total wir werden so die, die, die, die, die größten idioten und das greift mich auch persönlich an weil ich sehr, sehr, sehr viel in den letzten 15 Jahren in Journalismus investiert habe. Auch Zeit, also nicht nur Zeit, aber auch Zeit und viel so von, von meinem, meinem Leben dem gegeben habe. Und das finde ich sehr persönlich auch oft sehr unangenehm, wenn Leute mir dann vorwerfen, dass ich meinen Job schlecht machen würde oder Brust schlecht machen würde oder Ähnliches. Und dann, da würde ich gerne möglichst viel geben, um dagegen zu steuern. Dann gab es tatsächlich eben eine Frage. Können wir genau einen Mikrofonläufer haben, <lacht> der sie für uns einfängt? Und auch ansonsten äh, würde ich jetzt gerne die Runde öffnen, also wenn es auch weitere Fragen, Anregungen, Ähnliches gibt, genau hier, hier vorne. Ja, dann gerne einfach mal die Hand heben. Daniel Treffer hat vorhin äh, eigentlich geschildert, wie er recherchiert, aber also er hat dann ein Thema. Nehmen wir mal an, das, das Thema äh, Gerechtigkeit, ich möchte eine Frage von den Vorbildern wiederholen. Äh, da hieß es, warum kriegen wir seit eineinhalb Jahren das Thema Flüchtlinge nicht, nicht von der Agenda? Ähm, wenn, also jetzt Frage an alle drei, äh, wenn äh, das Thema Gerechtigkeit äh, anstünde, kriegt ihr dann gar keinen vor Mikro? Oder passiert dann dieser Gabriel-Effekt, dass die nach zwei Sätzen dann doch wieder bei dem Thema sind, wo sie eigentlich hinwollten und nicht zu dem, wo, wo ihr jetzt äh, interviewen wollt? Oder wie läuft es? Geht an alle, die Frage? Also ich glaube, dass es kein Problem wäre, jemanden vor Mikro zu be bekommen, um über Gerechtigkeit zu reden. Ähm, ich glaube eher, dass das ähm, ein Problem innerhalb der Redaktion ist, dass man das halt sagt, ne, alle diskutieren über Flüchtlinge, also müssen wir auch was zum Thema Flüchtlinge machen und dass dann sich so ein selbstverstärkender Effekt ist. Ich glaube, dass man schon eine Chance hätte, ähm, sich bewusst bewusst ähm, stärker die redaktionelle Auswahl stärker zu verschieben auf andere Themenbereiche. Ich glaube auch, dass das häufig passiert, dass viele Redaktionen das versuchen. Es gibt ja auch ganz, ganz viel Berichterstattung über andere Themen, aber dass das vielleicht, vielleicht noch nicht, nicht so durchdringt, das ist ja auch nicht so, also nur ganz kurz, also der Unterschied zwischen dem, was wir bei Korrektiv damals gemacht haben und dem, was wir jetzt bei BuzzFeed machen, ist auch, dass wir bei Korrektiv sehr losgelöst waren von der tagesaktuellen Berichterstattung. Es war im Endeffekt, wir sind ein gemeinnütziges, stiftungsfinanziertes Büro, wir können machen, was wir wollen, in Anführungszeichen. Wir versuchen, große Themen zu setzen, die vielleicht andere nicht gemacht haben. Das war super, das hat Spaß gemacht, aber schon, man ist halt schon auch manchmal so ein bisschen an dem vorbeigesegelt, was eigentlich gerade diskutiert wurde. Und das hat man auch gemerkt, weil dann natürlich nicht die Aufmerksamkeit da war für das Thema, die man vielleicht gebraucht hätte. Und jetzt bei BuzzFeed setzen wir auch sehr stark auf eigene Themen, aber versuchen schon auch immer mal wieder zu gucken, können wir da nicht in der aktuellen Diskussion andocken, weil dann einfach sehr viel mehr Aufmerksamkeit da ist. Und ich glaube, dass das einfach, dass das nicht nur den Medien anzulasten ist, dass gerade alle über, über viele Leute immer noch über Flüchtlinge diskutieren, sondern es ist erstens natürlich ein, eines von mehreren relevanten Themen, und zweitens, wenn, wenn das Thema Gerechtigkeit so unglaublich also Gerechtigkeit ist auch ein sehr, sehr weiter Begriff, aber ich mal ein, ein, ein Bereich daraus von sehr vielen Leuten gefordert wird, dann würde sich das auch widerspiegeln. Wohnen zum Beispiel ist ein gutes Beispiel, ist gerade sehr, sehr viel in den Medien, weil immer mehr Leute sagen, das ist ein Thema für mich, das ist wichtig. Ich glaube, dass das, dass das so ein Zusammenspiel ist, wo man schwer definieren kann, wer da jetzt Schuld daran hat, allgemein. Es ist, es ist sehr, sehr ähnlich. Man muss dazu noch sagen, dass, das Thema, oder dass die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung ja, ein Punkt ist, an dem sehr, sehr viele andere sich noch kristallisieren. Ja, also vieles, was, was Leuten über die Zeit aufgefallen ist, kristallisiert sich dann. So wird es mit dem Thema Flüchtlinge in, in Verbindung gebracht und kommt dann hoch. So. Aber natürlich ist die innere Sicherheit in Städten auch viel viel länger Thema gewesen. Bevor, äh, vor 2015. Ähm, das ist ja nicht neu. Die, die Zahl der Polizisten ist in den Jahren davor in den Ländern extrem zusammengestrichen worden und hätten, hätten wir mal genauer hingeguckt, was in lokalen Medien dazu gewesen ist, dann wären wir auch auf die Idee gekommen, da auch früher mal drüber zu reden. Selber geht für die Lehrer an Schulen überhaupt die Art und Weise, wie Integration in Deutschland seit den 70er Jahren schon sträflich schiefgelaufen ist, hätte uns viel lehren können, darum, was wir nach 2015 hätten besser machen können und und und und und. Also was ich damit sagen will, ist, dass an diesem Thema einfach viel kristallisiert, was dazu führt, dass es auch wahnsinnig präsent ist. Du hast das Thema Wohnen angesprochen. Für mich so ein Thema, wo man sehr gut dran sehen kann, wie im Wahlkampf eine Floskel nach der anderen geschwungen worden ist und in den Redaktionen viel zu wenig Sachverstand war, um reinzugehen, um überhaupt mal zu fragen, was kann eine Mietpreisbremse am Ende, wenn wir über Gerechtigkeit reden wollen, überhaupt bringen? Ist das der richtige Weg? Ist es nicht auch so gewesen, dass auch übrigens, wo wir gerade bei der Mietpreisbremse sind, Sozialdemokraten in großen sozialdemokratisch regierten Städten ihre Grundstücke meist bietend verkauft haben? Was dazu führt, dass denn die Objekte, die dort entstehen, auch teure Wohnungspreise haben? Wie verträgt sich das eine eigentlich mit der anderen, anderen Floskel im Wahlkampf? Das führt dazu, dass du viel und tief recherchieren musst und viel Zeit reinstecken musst und das ist anstrengend, weil alle Redaktionen, ich weiß nicht wie es bei euch ist, bei uns ist es so, ähm, ein, ein, eine extreme Verdichtung über die vergangenen Jahre erlebt haben und oft die Ressourcen dazu nicht da sind. Und das ist ein großes Problem, nämlich genau an diesen Punkten eigentlich, wie viel genauer und viel mehr sezieren müssen, auf den Grund gehen müssten. So, ja. Also ich glaube, Gerechtigkeit, ich weiß nicht, also ich erlebe es nicht ganz so, wie Sie es jetzt gerade schildern, ich habe den Eindruck, dass wir also das, das fängt bei Wohnen an, es geht um die Einkommensunterschiede, Digitalisierung ist auch ein Gerechtigkeitsthema in, in vielen Bereichen dieses Landes, wer hat eigentlich da Zugang, wer hat keinen Zugang, woran liegt das, wir stehen jetzt hier glaube ich, gerade vor der Debatte, Verschreibung 5G-Lizenzen und so weiter und so fort, wahnsinnig unsexy dieses Thema, aber wahnsinnig wichtig für viele Leute auf dem Land, die dann eben äh, auch sagen, ich bin abgehängt, ich gehöre hier nicht mehr dazu. es ja? ist aber ungerecht. So, Also Sie müssen vielleicht nochmal sagen, was Sie genau meinen, aber ich habe, äh, hab, ja, es wäre meine Antwort darauf. Es kristallisiert sich für äh, an diesem Flüchtlingsthema, aber es ist sicherlich nicht das Einzige, was wir, was wir ähm, beleuchten. Aber wir müssen noch genauer hingucken. So. Ich kann dem eigentlich kaum was hin also es ist eigentlich wirklich alles schon gesagt. Ich glaube auch nicht, also... Ich weiß, dass Flüchtlinge nicht das einzige Thema ist, was zumindest ähm, alle Medien berichten die ganze Zeit. Es ist tatsächlich auch, mir fällt gerade der, äh, der Ausdruck dafür nicht ein, der Begriff, äh, ähm, wenn man gewöhnt ist, ein Thema immer wieder zu sehen, dass man auch anfängt, immer dieses Thema zu sehen und anfängt aus, nicht, nicht bewusst, das ist ein psychologischer Effekt, dass, dass man anfängt, bestimmte Themen auszublenden, weil man sie gar nicht mehr wahrnimmt. Das ist tatsächlich im Alltag, tagesaktuelle Berichterstattung nicht mehr so leicht, zwischen dem, was du auch gesagt auch hast, mit der Aufmerksamkeit, die, oh, mit zwischen der Aufmerksamkeit, die auf einem bestimmten Thema liegt und auch, muss man ehrlicherweise sagen, dem Zuschauer User-Interesse an bestimmten Themen zu differieren. Also sozusagen, wenn ein Thema natürlich besonders gut funktioniert, merkt man das und möchte natürlich dem User da auch mehr Informationen dazu geben. Ich glaube tatsächlich um das noch, was du gesagt hast, nochmal aufzugreifen, dieses nochmal genauer reingehen, dieses, es entzündet sich am einem Beispiel, Flüchtlinge, viele andere Themen, da noch genauer reinzugehen, das ist tatsächlich dann immer die große Herausforderung, zu sagen, okay, wir haben einen brennenden Hauptpunkt, da gehen viele User drauf, die finden das super spannend. Wie schaffe ich es, die Brücke zu schaffen zu dem Thema, was sich daraus erschließt, also sozusagen zu dem Wohnungsthema, zu sozialer Gerechtigkeit in Deutschland zwischen einer großen Arm-versus-Reichschere. Wie schaffe ich das und wie schaffe ich das auch so, dass derselbe User oder dieselben Hunderten, Tausenden von Usern, die vorher sich gerne empört haben über das Thema Flüchtlinge, genauso begeistern lassen für das wohnthema für die soziale Gerechtigkeitsgrundschere, die einem dann erklärt wird. Und das ist ein, das ist tatsächlich eine ähm, ja, eine Waagschale, die auch eine Herausforderung ist für jede Redaktion, würde ich mal sagen. Gibt es weitere Fragen? Ja. Ich habe so ein paar Aussagen gehört. Hört man mich? Ja. ja? Ähm, man muss Politiker im Interview festnageln. Ähm, die wollen nichts sagen, da muss man irgendwie ranbohren, da muss man ganz tief bohren. Man kann sich jetzt ein bisschen überlegen, was da für ein Bild entsteht von Politikerinnen und Politikern. Wahrscheinlich ein Bild ähm, von Personen, die nichts preisgeben wollen, die ihre Macht bewahren wollen, etc. Ich persönlich habe ein bisschen Erfahrung auch in der Politik gehabt und habe das auch so. Ein also mit wirklich Einschränkungen von der anderen Seite erlebt und weiß, dass es da sehr gute Gründe gibt für Politikerinnen und Politiker, in einem bestimmten Moment zum Beispiel nichts über eine Personalentscheidung zu sagen. Ich finde es in den Interviewsituationen, die man in den Medien, auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, nehme ich das vor allem wahr, erlebt, auch problematisch, weil in der Regel nicht danach gefragt wird, was denn jetzt eigentlich der Grund dafür ist, dass man dazu keine Aussage treffen möchte. Ich finde es immer sehr gelungen, wenn es dann passiert. Das sei mal so dahingestellt, da kann man jetzt äh, darüber diskutieren, wie da das Verhältnis zwischen Politik und wie die Medienöffentlichkeit funktioniert. Ähm, uns geht es aber hier ja auch wesentlich um Bildungskontext und im Bildungskontext müsste ich, also würde ich auf jeden Fall den Anspruch haben, dass man das jetzt reflektieren müsste. Also da würde ich mir die Frage erwarten, warum möchten Sie denn jetzt eigentlich darüber nichts sagen. Ähm, da wir jetzt hier in der Schnittstelle sind, ist so ein bisschen die Frage, würden Sie diesen Unterschied auch sehen? Also wenn man jetzt so ein Interview im Kontext mit dem Anspruch machen würde, politische Bildung damit zu betreiben, müsste man dann an so einer Stelle dieses Verhältnis zwischen Medienöffentlichkeit und Politik nicht noch intensiver reflektieren? Oder ist das egal? Oder habe ich vielleicht eine völlig falsche Vorstellung davon? Ähm, wie dieses Verhältnis ist? Ich bin, ich bin ganz dankbar, dass Sie diese Frage stellen. Würde Ursula von der Leyen jetzt sagen und äh, <lacht> dem bediene ich jetzt mich mal, äh, weil ich es wirklich finde übrigens in diesem Moment, ähm, weil, weil, äh, weil sie Recht haben. Ja? Äh, nun ist es auf dieser Veranstaltung so gewesen, ähm, äh, wir wollen, wir wollen hinter die Phrasen kommen und so und natürlich sind wir dann, äh, haben wir reagiert und haben gesagt, na, es geht natürlich darum nachzubohren und so weiter. Also gehen wir mal davon aus, dass eigentlich viele, die äh, erstens eine Botschaft selber auch haben, die sie gerne mitteilen wollen, aber dass auch viele ein ehrliches Interesse daran haben, also gehen wir davon aus, äh, Informationen zu teilen, auf Fragen zu antworten ähm, und ähm, bereitwillig an, in solchen Interviewsituationen teilzunehmen und Dinge zu sagen, und, und äh, sich zu äußern und Stellung zu beziehen. So. Äh, und das ist ja das, was ich vorhin auch gesagt habe, mit, es muss immer ein empathisches Moment auch geben. Ähm, es ist ja nicht automatisch dein Feind, der da vor dir steht. So, versuch mal irgendwie die Person auf der anderen Seite auch zu, zu begreifen, in welchen Zusammenhängen steht sie. Und deshalb finde ich auch die Frage äh, zu stellen, dann warum können Sie jetzt eigentlich dazu nichts sagen? Warum wollen Sie dazu nichts sagen? Äh, eigentlich eine gute Frage. Ähm, äh, kann man ruhig gerne mal stellen, ja, absolut. Ähm, es, man hat manchmal den, den also es gibt die, die eine oder andere das eine oder andere Video von, das in der Bundespressekonferenz aufgenommen worden ist, wo man fast den Eindruck hat, also da wird jemand dann der der, der Seibert fast vorgeführt, ja, weil er nun, nun sagen Sie mal, wie, weil er in eine Situation gebracht wird, in der er eigentlich in einer diplomatischen Situation sich befindet außenpolitisches Thema und nicht frei sprechen kann. Das kennen wir lange genug dabei. Es, es gibt nicht auf alles immer sofort die Antwort. Manchmal muss das auch wirken und so weiter. Es ist eine, eine blöde Sache. Man weiß, er kann es nicht tun. Ja. Und trotzdem wird nachgebohrt und dann sendet man natürlich sehr gerne. Oder dann, dann sehe ich das in so Filmchen, wie er dann rumwindet und laviert und, und all diejenigen, die sagen: ja, Siehst du doch. Ja. Natürlich will er nichts sagen, will geheim halten und so und so weiter. So. Es ist ganz wichtig zu wissen, warum in manchen Situationen, nicht in einer, in manchen Situationen manche Informationen nicht kommen können. Und dafür gibt es ja gute Gründe und es wäre eigentlich nett, das mal zu fragen an der Stelle. Aber es gibt auch eine Reihe von Situationen, wo es richtig ist, nachzubohren und nicht locker zu lassen, weil es nämlich diese Gründe nicht gibt. Und weil es irgendwelche Abhängigkeiten, Interessen oder was auch immer gibt, die es gilt herauszustellen und um zu wissen, warum er, sie oder es so entscheidet, wie er es gerade tut oder wie sie es gerade tut und ob das wirklich im öffentlichen Interesse ist oder nicht oder was dahinter steht, um die Politik transparent zu machen. Also ich stelle zu, ein bisschen Empathie würde, würde im in, in Zweifel helfen, aber sollte uns nicht davon abbringen, nachzubohren, wenn es das richtig ist. Ich finde es eine super spannende Frage. Ich überlege gerade, wie man das in der Realität am besten umsetzen würde, tatsächlich. Denn äh, es geht ja schon so fast in diese Richtung. Die Antwort würde sie eventuell verunsichern. Nein, weil wirklich. Ich frage mich gerade so ein bisschen der Moment, ähm, wo sozusagen der Politiker und der Journalist beide an dem oder die Journalistin beide an dem Moment ankommen, wo sie wissen, also wo vielleicht der Journalist und die Journalistin weiß, er oder sie kann nicht antworten. Woher soll der Zuschauer wissen, dass er nicht antworten kann oder nicht antworten will? finde ich jetzt, also nur wenn man jetzt das seibert beispiel nochmal mit reinnimmt, da gibt es schon immer wieder Situationen, wo man sagt, will er nicht, kann er nicht, das ist ehrlich gesagt für den Laien total schwierig zu unterscheiden. Deswegen jetzt ehrlich gesagt... Ähm ist ja vielleicht auch sogar für den Journalisten schwierig zu unterscheiden. Ich weiß ja auch immer nicht, also ich kenne ja auch nicht die Hintergründe. Genau. Im Zweifel. Und deswegen wäre es ja vielleicht eher mal so der Ansatz zu überlegen, was sind denn so die Fragen, die man aus speziellen Situationen rausnehmen kann, wo man vielleicht mal so vielleicht wäre das ja mal eine Idee, dass man vorstellen kann, das sind Sachen, die, dürfen, die, die können Politiker nicht rausgeben, ob es jetzt eine Personalentscheidung ist, weil es rechtliche Gründe gibt, oder eine, Außen, äh, äh, eine Außenpolitikentscheidung, wenn man sagt, es gibt Sachen, die sind so High Security und so weiter, so dass man das dass vielleicht die Bürger, die diesen Artikel oder dieses Video, wie auch immer sehen würden, zumindest wüssten, es gibt gewisse Grenzen. Die sind aber nicht bösartig mir gegenüber gemeint oder Unfähigkeit der Journalisten, die diese Frage nicht weiter nachgebohrt haben oder Verschwörungstheorieabsicht der Politiker. Es ist wirklich jetzt eine ganz offene Überlegung, weil ich, ich verstehe, warum Laien oft sagen, warum wird das jetzt nicht beantwortet oder warum fragst du jetzt nicht nochmal. Ich finde, dass an, an der Frage sich auch ähm, ganz gut kristallisiert, wo die Grenzen von Interviews sind im Vergleich zu anderen Formen der journalistischen Berichterstattung. So, es ist dann einfach, der Politiker sagt halt, nein, ich kann es ja nicht sagen, ich kann, wiederhole es auch fünfmal und wahrscheinlich hat er auch recht, er, er kann das aus seiner Position wirklich heraus nicht sagen. Und dann ist mein Interview halt, entweder ich versuche ihn vorzuführen oder ich mache mich gemein und sage, ja, okay, stimmt, haben Sie recht. Also es ist halt schwierig damit umzugehen. Aber eigentlich ist, ist, ähm, ist es ja als Journalist nicht mein Job zu sagen, ja okay, der Politiker hat aus seiner Sicht heraus Recht, er kann das aus seiner Position heraus nicht rausgeben. Mein, meine Definition von, was sollte die Öffentlichkeit erfahren, muss im Zweifel immer sehr viel weiter und vorgehen und weiter sein als die des Politikers. So, Mein Job ist ja nicht, nicht, den Politiker zu verstehen, sondern mein Job ist, dem Bürger möglichst viele Informationen zu geben. Und deswegen ist in dem Fall dann wahrscheinlich doch eine andere Berichterstattung gefragt, die dann halt sagt, okay, ja... Der Politiker kann dazu nichts sagen, weil das ist gestempelt, Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch und mein Job als Journalist ist dann nach dem Interview vielleicht jemanden zu finden, der mir das dann trotzdem gibt und ich veröffentliche es dann trotzdem und kann ja dann sagen, der Politiker wollte natürlich nicht sagen, weil er darf nicht, weil das ist seine Rolle, aber meine Rolle als Journalist war das trotzdem zur Verfügung zu stellen, weil ich bewerte die öffentlich die das Interesse der Öffentlichkeit an diesem Dokument als höher als das Geheimnisinteresse der Bundesregierung oder ähnliches. Ja. Und das ist dann vielleicht ja auch die, die Aufgabe für Bildnerinnen und Bildner, also auch transparent zu machen und zu erklären, dass es bestimmte Prozesse gibt, warum zum einen Journalisten, aber auch eben Politiker manche Dinge nicht sagen oder fragen können. Ich glaube, vielleicht können wir das so abschließen, denn uns rennt auch die Zeit davon. Es gibt jetzt eine kurze Pause für nochmal eine kurze Stärkung. 15.30 Uhr geht es dann auch hier schon weiter mit unserem letzten Panel, das da heißt zwischen Bildung und bulls Potenziale von Webvideo in der politischen Bildungsarbeit, was natürlich hervorragend dann genau an das anknüpft, was wir jetzt noch angeschnitten haben. In diesem Sinne vielen Dank an die politischen Fragenstellerinnen.